Und los, Reifenniveau 2. Und ja, das jetzt schon einiges voraus. Jetzt das Thema quadratische Gleichung. Wo ist es wieder? Gut. Und lösen Sie sich die folgende quadratische Gleichung gehen. Da kann man einfach die Formel, die allgemeine Formel benutzen. Die sogenannte große Formel manchmal. Und da ist die erste Gleichung: 3w-4w1. Das a entspricht 3, das b minus 4, das c 1. Und dadurch kann man, also in einer Formelsammlung, die Diskriminante sehen. Das ist b Quadrat minus 4ac. Hier ist b in diesem Fall minus 4 und das ganze Quadrat minus 4 mal 3 mal 1, also 16 minus 12. Das ist egal, das ist Ja, Und das Ergebnis ist 4. Das ist jetzt hier nicht richtig. Aber wie auch immer, das ist größer als 0. Das bedeutet, dass die Gleichung hat daher zwei Lösungen. Die eine sollte dann diese hier sein, minus b, also b ist minus 4, minus von minus 4, plus und minus wird Wurzel aus 4, das habe ich jetzt hier richtig, durch 2 mal 3, durch 2 mal a, das ist die Formel hier, die ich benutze, ja. 2 mal 3. Und das Ergebnis ist entweder 1 oder 0,3 unendlich. Bei der zweiten Gleichung, bei der zweiten Gleichung ist 1, A hier 4, B kommt gar nicht vor, also dieser Term von B von X, das bedeutet, B muss 0 sein und C, das ist ja 1, das sieht man hier. Und das bedeutet, b quadrat, die Formel für die Diskriminante, b ist hier 0, b zum Quadrat 0, also minus 4 mal 4 mal a, a ist 4 mal c mal 1, das ist minus 16, das ist kleiner als 0, das bedeutet, die Gleichung hat keine Lösung. Und bei der dritten Gleichung hier, 4m Quadrat plus 12m plus 9 ist gleich 0. Das 4, anstatt x haben wir ja hier m, spielt keine Rolle, also das ist die Variable. Ja? Und hier haben wir c statt x und hier w, spielt keine Rolle. Und jetzt hier 4 ist das also a, also vergleichen wir immer a ist 4 neben dem Quadrat. Neben Neben M, also neben X gemeint ist 12 und 9, halt ist das für C. 4, 12, 9. Quadrat von B, da ist die Formel wieder, Quadrat von B, 12 zum Quadrat, minus 4 mal A, also 4 mal B, also mal C, Entschuldigung, also 9. Und das ist 0, wenn die Diskriminante 0 ist, dann gibt es nur eine Lösung, diese hier. Das Ergebnis also ist minus 1,5 in diesem Fall. Das nicht x, das muss ich auch korrigieren und auch da, äh, was ist hier gefragt. C muss ich hier schreiben und ja, ist ein bisschen problematisch, aber wie auch immer. Und hier muss ich halt dann m schreiben. Ja, dann sind halt die Lösungen. Gut, ja, ist einfach Anwendung einer Formel. Also so, so schwer sollte das jetzt nicht sein. Ja, na schön. Danke sehr.